In dieser Klausuraufgabe geht es um die kollegativen Eigenschaften, speziell um den Siedepunkt. Aus 111 Gramm festem Kalziumchlorid und 1,5 kg flüssigem Wasser werden eine homogene Lösung hergestellt. Berechnen Sie die Osmolalität dieser Lösung und ermitteln Sie den Siedepunkt dieser Lösung. Kalziumchlorid dissociiert in bester Lösung vollständig in Ionen. Aus einem Mol Kalziumchlorid werden 3 Mol Ionen. Das heißt, der hoff Faktor ist I gleich 3. Die Molmasse von Kalziumchlorid ist 111 Gramm pro Mol. Das heißt, wir haben ziemlich genau 1 Mol Kalziumchlorid. Die Molalität der Lösung ist also 1 Mol durch Masse des Lösemittels 1,5 kg 0,66 Mol pro Kilogramm. Die Osmolarität berücksichtigt zusätzlich den Van't Faktor I. Die Osmolarität ist B mal I, 0,66 mal 3, also 1,5 Osmol pro Kilogramm. Die Osmolarität zählt für alle kollegativen Eigenschaften, zum Beispiel auch für die Siedepunktserhöhung. Delta T ist ebulotropische Konstante mal Osmolalität 0,514 mal 1,5 0,77 Kelvin ist die Siedepunkterhöhung. Der Siedepunkt des Wassers hat sich von 100 Grad für reines Wasser auf 100,77 Grad für Wasser, in dem Calciumchlorid gelöst ist, erhöht.